Dieses Video setzt die Kenntnisse der ganzen PESA-Mathematik voraus, also auch die Kenntnisse, die, die vorherigen Videos über die Ableitungen und so weiter und so fort. sehr links unten. So, wir sind jetzt zu einem weiteren Video über die Ableitungen. Wir haben schon gesehen, wie also die Regel für die Potenzfunktionen sind, die Ableitung für eine Potenzfunktion, also mal die Hochzahl und die Hochzahl wird um 1 reduziert und jetzt, wenn die Ableitung einer Funktion an einer Stelle gefragt wird, also an einem Wert von x, wird überall an der Ausdruck der Ableitung die unabhängige Variable, also die, die für x steht, durch ihre von der Stelle angegebenen Wert ersetzt und ausgerechnet. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier sagen, berechnen Sie äh, den Wert der Funktion und den Wert der Ableitung an der Stelle 2, also wo? der x-Wert 2 ist, wo die unabhängige Variable 2 ist. Nehmen wir die erste Funktion, die haben wir f von b jetzt geschrieben, weil es mit b hier geschrieben ist. Das bedeutet, die unabhängige Vari äh, Variable, also was vor x in der Regel steht, ist hier b anstatt x. Ja? Und diese Funktion ist 1 durch b und die äh, Ableitung haben wir schon hier gerechnet, das ist ein, minus 1 durch b Quadrat. Ja? Und wenn wir jetzt hier die, den Wert der Funktion an der Stelle 2 berechnen wollen, machen wir einfach, da wo b steht, 2. Da wo b steht, 2. Da steht f von b ist 1 durch b. Und wir haben da hier geschrieben, f von 2 ist 1 durch 2. Ganz einfach. Ein halbes. Und für die Ableitung, wir haben erst die Ableitung berechnet, das ist minus 1 durch Quadrat Und das bedeutet, die Ableitung, wenn wir jetzt hier anstatt b 2 schreiben und hier auch 2 das ist 1 zu 2 Quadrat, minus 1 zu 2 Quadrat, also minus 1 Viertel. Wenn ein bestimmter Wert vorkommt, allerdings wird der Ausdruck so nicht mehr benutzt. Warum? Weil wenn wir jetzt halbes so halben da schreiben, weiß man nicht mehr, was die Variable ist. Das sind zwei Zahlen. Welche Zahl von beiden ist die Variable? Also in diesem Fall benutzen wir diese Darstellung gar nicht. Wir benutzen nur diese Darstellung. Ja? Erst die Funktion schreiben und dann die Ableitung. Wenn jetzt die äh, Funktion b von z, wir haben so jetzt b genannt, muss klar sein, man kann jedes Symbol als unabhängige Variable wie hier b ist die unabhängige Variable oder die abhängige Variable benutzen. Also hier ist b die abhängige Variable b und z die unabhängige. Wir haben schon gesehen, die Ableitung von 1 durch z Quadrat ist minus 2 durch z hoch 3. Haben das auch gesehen, ja? Beim vorherigen Video. Und daher, wenn ich jetzt hier anstatt Z2 schreibe, das ist 1 durch 2 hoch 2, also nicht 1, das muss ich auch korrigieren. Fehler macht man auch, die merkt man aber dann auch sofort. <lacht> und das ist auch halt äh, 1 Viertel. Ich habe leider das vorher nicht äh, korrigiert, bevor ich das wieder das gemacht habe. Ich mache das aber jetzt nicht wieder. So, und dann jetzt hier die Ab. Von dieser Funktion haben wir gesagt, das ist minus 2 hoch z hoch 3. Also wir haben hier bei dem Ausdruck der Ableitung das z durch 2 ersetzt. Und das ist 2 durch 2 hoch 3. na, das ist kein Fehler, das ist tatsächlich ein Viertel. Die 2 wird gekürzt, also es bleibt 1 durch 2 hoch 2. Also minus, das ist aber allerdings falsch, minus ein Viertel. Wenn man jetzt die Wurzel von 3 benutzt, die dritte Wurzel von x das haben wir auch gerechnet, ja, hier oben. Also, das ist wirklich ein sehr komplizierter Ausdruck. Aber wenn man mit Potenzzahlen anstatt mit Wurzel arbeitet, dann ist es, oder anstatt mit Brüchen, dann ist das Ergebnis wirklich ganz einfach. Ein Drittel x hoch minus 2 Drittel. Wir haben das einfach hier so erklärt, was das bedeutet. Aber man kann auch das so lassen, ja, kein Problem. Und Taschenrechner machen so eine Rechnung, kein Problem, ja. Also, gehen wir jetzt hier wieder. Also, g von 2 ist die dritte Wurzel aus 2. Wir haben einfach hier das x durch 2 ersetzt. Und der gestrich von 2, also die Ableitung von dieser Funktion an der Stelle 2, das ist 1 durch 3, dritte Wurzel 2 hoch 2. Ganz einfach. Und wenn wir hier Wurzel als Hochzahl haben, und an der Stelle von 2 ist 2 hoch Wurzel 3, das kann der schon auch noch berechnen kein wunder ja, das ist die hochzeit kann alles sein ja. und äh, für die ableitung haben wir es auch vorher berechnet also da muss man einfach an der stelle von x für die ableitung hier 2 schreiben und wenn man damit den taschenrechner macht berechnet den Tas der taschenrechner einen ungefähren wert das hier ist der genaue wert ja. Der Wert, äh, den der Taschenrechner dann, dann angibt, ist eine ungefähr ungefähr Verb. Also, es ist immer gerundet, ja, nicht vergessen. Ja? Es gibt allerdings eine Ausnahme zu dieser, die Hochzahl 1 reduziert wird, nämlich wenn die Hochzahl 0 ist. Also, wenn wir eine konstante Funktion haben, f von x ist gleich a. In diesem Fall ist die Hochzahl von x gleich 0, da x hoch, 0 ist 1. Ja? Das bedeutet, dass was steht hier, f von x ist gleich mal x hoch 1, also a mal 1, also a. Das ist die Funktion, da steht sie. Ja? Also eine konstante Funktion. Da sieht sie aus. Ja? In diesem Fall gilt die Regel nur im Sinne, dass das Ganze mit der Hochzahl multipliziert wird, also mit 0. Das ist ein bisschen heikel. So bei der, äh, äh, beim Integrieren sehen. Wenn da. Das macht schon einen Unterschied. Ja? Das ist eine Ausnahme. Also diese Multiplikation mit 0. Daher ist in diesem Fall die Ableitung 0. Also, das kann man auch so sehen. Ach mal x hoch 0 habe, ja, wird mit 0 multipliziert und reduziert. Das wäre die Regel. Die ist aber nicht so ganz, ja, weil das dann nicht mehr so vorkommt. Das ist eine Ausnahme. Ja. Das bedeutet allerdings, das will ich hier so klar machen, die Ableitung einer konstanten Funktion, also einer Funktion f von x ist gleich irgendeine Zahl, die ist 0. was bedeutet das, wenn wir die eine Erinnerung haben, Tangens der Winkel zwischen der Agente und x-Achse ist gleich so viel wie die Ableitung. Null Tangens, wenn der Winkel 0 ist. Also das bedeutet, dass die konstante Funktion parallel zur x-Achse ist. Und das ist tatsächlich so. Ja, y ist bei jedem Wert von x gleich 2,5. Ja, das bedeutet, wenn x1 ist, 2,5. Wenn y, y, x äh, Wurzel 2 ist, da steht irgendwo da, ist y immer noch 2,5. Wenn y immer noch 2,5. Wenn x, keine Ahnung, 5100 73 keine ahnung immer 2,5 also y ist immer 2,5 also das bedeutet diese Funktion hier die konstante Funktion wir haben jetzt 2,5 gewählt das könnte irgendeine Zahl sein also a ja. das ist aber dann eindeutig immer parallel zur x-Achse bedeutet der Winkel zwischen Funktion und oder Tangente zu Funktion. die Tangente wird eher wieder genau die hier sein ja. Wenn eine Gerade diese Gerade berührt, dann ist, doch, ist sie doch diese gleiche Gerade. Ja? Und das bedeutet, die wird immer parallel zu dieser Achse sein. Das bedeutet, der Winkel ist 0 zwischen der äh, Achse. Und das bedeutet, der Tankens wird dann 0 sein. Daher ist Ableitung eine Konstante von 0. Also f' von x wenn, x, wenn f von x gleich a ist, ist. Das war der letzte Teil vor die Zeit über Ableitungen, also Ableitungen von Potenzfunktionen.